TV-Traumpaar hat sich getrennt. Bettermann, der vor allem durch seine Rolle des DR, Martin Stein in der Ärzte-Serie in aller Freundschaft berühmt wurde, sagte der Zeitschrift Das Neue Blatt. Ich bin jetzt gezwungenermaßen wieder Single. Die Trennung tut mir sehr leid. Der 52-Jährige war seit 2015 mit der Tatort-Schauspielerin Liat, hatte sich im Oktober 2016 gar mit ihr verlobt. In der Tanzshow Stepping Out zeigte sich das promi bärchen leidenschaftlich verliebt. Wir wissen, wir wollen heiraten und werden es auch, sagte Fila noch im Februar zu das neue Blatt. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Was sich zwischen den Schauspielern ereignete, ist noch nicht bekannt. Ein Rosenkrieg sei jedenfalls nicht zu erwarten. Mimi und ich haben immer noch Kontakt, sind freundschaftlich miteinander verbunden, so Bettermann. Für mich hat es nun oberste Priorität, mein Leben neu zu ordnen, sagte er der Zeitschrift. Für alle Fans des Paares besteht jedoch noch ein Fünkchen Hoffnung. Denn Bernhard Bettermann ergänzte, ein liebes schließe ich nicht aus.